Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder eine Produktvorstellung in H0 für euch und zwar eine Pico Dampflokomotive der Baureihe 078. Hier steht sie auch schon. Die schauen wir uns gleich natürlich im Detail an. Informationen zum Vorbild gibt's und natürlich auch die ganzen Sounds, die die Lok mitbringt, wenn wir uns anhören und natürlich auch die Fahreigenschaften werden wir uns anschauen. Der Fahrplan steht, wir legen los. Anlass der Beschaffung dieser Lokomotiven, die früher die Baureihenbezeichnung T18 hatten, war, dass auf die auf Rügen eingesetzten Maschinen der Baureihe T12 und die im Raum Main stationierten T10 nicht mehr den Anforderungen entsprachen. Man wollte damals eine Lokomotive haben, die an den Endbahnhöfen nicht mehr umständlich über eine Drehscheibe umgesetzt werden musste, damit sie wieder an der Spitze des Zuges hing, sondern man wollte eine Lokomotive, die relativ schnell die Fahrtrichtung wechseln konnte, die also sozusagen vorwärts wie rückwärts gleich schnell fahren konnte die damaligen Schlepptenderlokomotiven, das heißt die Dampflokomotiven, die hinter dem Führerhaus noch einen Tender hinter sich herziehen, die waren damals konstruktionsbedingt leider nicht in der Lage, vorwärts wie rückwärts gleich schnell zu fahren. Und deswegen hatte man damals auch bei der Entwicklung unserer Lokomotive hier der T18 dann das, die große Anforderung, eine Lokomotive zu haben, die symmetrisch ausgerichtet ist. Das heißt mit einer Achsfolge zwei C C2. Was bedeutet das? Wir haben hier das Haupttriebwerk, das haben wir hier in der Mitte, das sind die großen Räder. Das sind drei Achsen, daher das C und die zwei jeweils vor und hinter dem C, das sind die Vorläufer und Nachlaufachsen. Das heißt, wir haben hier vorne zwei Vorläufachsen und hier hinten zwei Nachlaufachsen. Und daher kommt die Achsfolge 2C2. 1912 war es dann soweit. Die Loks der neuen Gattung T18 kamen in die Auslieferung für die preußische Staatsbahn. Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieben 424 Maschinen in Westdeutschland und 53 Maschinen kamen zur deutschen Reichsbahn in die DDR, von denen dann wiederum 49 wieder zum Einsatz kamen und auch teilweise mit Windleitblechen dann ausgestattet wurden. Das diente der Optimierung des Luftwiderstandes. Das ist einmal dieses Blech und dieses Blech, das wiederum sind die kleinen Windleitbleche. Es gibt auch Lokomotiven, die haben dann nicht diese kleinen Windleitbleche, sondern große Windleitbleche, die bis ganz unten hingehen und diese Windleitbleche haben den Spitznamen Elefantenohren. Die T18 oder die Baureihe 078 war damals zu seiner Zeit einer der erfolgreichsten, langlebigsten und beliebtesten Lokomotiven auf Deutschlands Schienen. Kommen wir nun zum Modell in 1 zu 87 und da beginnen wir erst einmal mit der Übersicht, wie kommt die Lokomotive überhaupt zu uns. Wir haben hier den typischen großzügigen Pico Karton, der eine Besonderheit diesmal hat und zwar haben wir eine Hartkunststoffplatte, hier wo die Lok drauf sitzt und auch nochmal hier oben am Schornstein haben wir eine zusätzliche Kunststoffplatte, die einen sicheren Halt der Lokomotive sicherstellt. Ja, dann haben wir hier einen Kunststoffschuber, den man auch relativ einfach rausholen kann und der Rest ist Pico Standard. Dann haben wir hier hinten auch natürlich wieder den Schuber, den man relativ leicht rausziehen kann und in diesem Etui sind dann unsere Unterlagen der Lok. Das fängt zum Beispiel einmal an mit den Hinweisen zu dem Rauchgenerator. Die Artikelnummer vom Pico Rauchdistillat ist nochmal aufgeführt. Es ist auch nochmal, und das finde ich sehr gut, nochmal aufgeschrieben, wie viel Milliliter man einfügen darf. Dann haben wir hier ein kleines Heftchen, nochmal mit Pflegehinweisen, wie man zum Beispiel Lok ölt etc. und ähm, Achsen tauscht, bzw. Haftreifen erneuert, das alles hier drin. Dann haben wir für unseren Sounddecoder auch nochmal ein kleines Begleithäftchen, denn wir haben ja hier die... Variante, die bereits ab Werk mit einem Sounddecoder ausgestattet ist, da haben wir wie gesagt auch nochmal sämtliche CVs und Informationen drin und hier auf der Rückseite auch nochmal ganz wichtig die Übersicht von den Geräuschen, die die Lok mit sich bringt. Ja und dann das etwas größer ausgefallene Ersatzteilblatt, nämlich über vier ganze Seiten, da haben wir die Lok komplett aufgedröselt nochmal, wo wir auch sämtliche Teile der Lok nachkaufen können. Außerdem natürlich mit dabei das Zurüstbeutelchen, das hier etwas übersichtlicher ausfällt. Wir haben hier einmal die typischen Bremsschläuche und wir haben dann hier auf der anderen Seite lose Zughaken und Schraubenkupplung, die man dann, wenn man zum Beispiel eine Seite komplett zugerüstet haben möchte, kann man relativ einfach die Bügelkupplung aus dem Normschacht hinausnehmen und dann einmal die Bremsschläuche, die langen, montieren und dann auch natürlich den Zughaken montieren. Finde ich, auf beiden Seiten ist es eine sehr schöne Möglichkeit, dann die Lok vollständig zuzurüsten. So, richten wir unsere Augen jetzt auf dieses wunderschöne Modell hier vor uns. Wir haben hier eine Lok nach dem Vorbild der Lokomotive 78469 der Deutschen Reichsbahn vom RBD Erfurt des BW Meiningen und das Revisionsdatum haben wir hier den 19. November 1962. Das Modell hat sehr viele angesetzte Teile. Überzeugt durch eine stimmige Lackierung, die man wirklich auf beiden Seiten sehr gut sehen kann. Die Seiten sind schön trennscharf gedruckt und man kann alle Details wirklich hervorragend erkennen. Die Beleuchtung erfolgt mittels LED, vorne wie hinten. Wir haben Führerstandsbeleuchtung und wir haben auch Feuerbeleuchtung. Büchsen flimmern durch rote und orangene LEDs. Wir haben einen PLUX 22 Decoder verbaut. In der Analog-Version haben wir eine PLUX 22 Schnittstelle. In der digitalen Version haben wir dann logischerweise auch schon direkt einen PLUX 22 Sound Decoder verbaut. Ein starker Motor mit Schwungmassen, zwei Haftreifen und der schwere Zinkdruckgussrahmen sorgen bei unserer Pico 78 für eine hervorragende Laufkultur und natürlich auch hohe Zugkräfte im Zug und natürlich Schubbetrieb. Die Soundlocks sind bereits ab Werk mit einem integrierten Rauchgenerator hier vorne ausgestattet. Bei den Analogversionen ist dieser natürlich problemlos nachrüstbar. Schauen wir uns die komplette Lok nochmal in einigen Stichpunkten an. Wir haben hier, wie eben ja schon erwähnt, eine komplette Neukonstruktion. Wir haben feine, freistehende Leitungen, filigrane Steuerung, Führerstands- und Feuerbüchsenbeleuchtung, Dampffunktion, nachrüstbar, bei den Soundversionen bereits ab Werk verbaut. Die AC-Varianten haben ab Werk einen m FX-fähigen Plus 22 Decoder verbaut. Wir haben einen 5-poligen Motor mit Schwungmasse. Wir haben eine Lok der Epoche 3. Wir haben eine Länge über Puffer von 170 mm und einen mindestbefahrbaren Radius von 358 mm. Das entspricht ungefähr dem Rocco R2. Außerdem, wie eben ja auch schon erwähnt, einen Zinkdruckgussrahmen. rahmen Wir haben zwei Haftreifen. Wir haben einen NEM-Normschacht nach 362. Wir haben Kurzkupplungskinematiken an beiden Seiten verbaut und die gesamte Beleuchtung der Lok besteht in LED-Technik kommen wir am Schluss unseres Videos noch zu der Übersicht der Artikelnummern und zwar haben wir insgesamt vier Versionen dieser Lokomotive und zwar haben wir einmal die Gleichstrom-Analog-Version das ist die Artikelnummer 50604 die digitale Wechselstrom-Version ohne Sound ist die Artikelnummer 50605 die digitale Version in Gleichstrom mit Sound und Rauch so wie wir sie jetzt hier stehen haben ist die Artikelnummer 50606 und das Ganze in wechselstrom digital mit sound und rauch ist die artikelnummer 50 außerdem wie eben ja auch schon gesagt hier auf diesem kleinen Zusatzheftchen heftchen oder blättchen haben wir die pico artikelnummer 56 das ist das pico rauchdestillat So, wir sind am ende unseres videos angekommen wir hoffen es hat euch mal wieder gefallen sollten jetzt noch fragen eurerseits offen sein kein problem einfach hier die kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine mail schreiben Ihr wollt die Lok haben? Gerne. Und zwar besucht uns dazu auf modellbahnunion.com. Da findet ihr auch nochmal alle weiteren Informationen zu dieser Lok und natürlich auch zu allen anderen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Lasst gerne ein Like da, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos von uns verpasst.